Herzlich willkommen zu unserem heutigen, zum zweiten edu edu, edu edu Hangout, ich weiß gar nicht, wie wir es aussprechen, im Rahmen unseres Programms Schule in der digitalen Welt. Ähm, eigentlich sollte Anne Lützelberger heute hier sitzen, die ja das Programm eigentlich ähm, moderiert und umsetzt. Sie ist leider kurzfristig erkrankt und ich bin sehr gerne heute eingesprungen dafür äh, und vertrete sie ja heute gerne. Mein Name ist Birgit Ossenkopf, ich bin auch beim Stifterverband. Äh, Im Handlungsfeld Bildung äh, tätig und betreute unter anderem das Deutsche Lehrkräfteforum. Ähm, ich habe aber in der Anfangszeit das Programm Schule in der digitalen Welt mit betreut. Das heißt, ich habe es sogar mit einer Kollegin zusammen entwickelt, äh, das Konzept geschrieben und die Ausschreibung formuliert und war auch beim ersten Netzwerktreffen dabei und bin jetzt. Äh, ja, eigentlich ganz angetan davon, was aus diesem Programm geworden ist, wie es sich jetzt entwickelt hat und ähm, ja, bin froh, dass ich heute hier mitmachen kann und würde auch in dem Rahmen, gleich, ich habe gehört, im Netzwerk gilt das Arbeitstuhl, das würde ich gerne auch heute hier mit nutzen und hoffe, dass alle damit einverstanden sind. Ja, ich moderiere nur die wichtigste Person, ist Kai Taube, heute unser Impulsgeber. Auch Mitglied im Netzwerk äh, Schule in der digitalen Welt. Ähm, vielen Dank Kai. Hallo erst nochmal. Schön, hallo. dass du deine Zeit, ähm, dass du Zeit gibst, um deine Erfahrungen hier zu teilen. Und einige Teilnehmende werden sich sicher von den Netzwerktreffen kennen, aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Ja, hallo erstmal, Kai Tauber von der BE 16 aus Hamburg. Netzwerkmitglied und äh, ich bin mir sicher, wir haben uns schon mal gesehen, sofern äh, hier Personen aus dem Netzwerk sind. Danke nochmal an Birge, dass du das so spontan machst. Und falls Anne irgendwie zuhört, gute Besserung. Ja, genau. ich freue mich, dass ich das heute hier machen darf und bin gespannt. Genau. Ja, Kai hat auch äh, für das Lehrkräfteforum schon mal ein Webinar äh, abgehalten, zusammen mit seinem Kollegen Sascha Warnig. Und ich erinnere mich, das war eines der kurzweiligsten und äh, unterhaltsamsten Webinare. In der ganzen Reihe, insofern freue ich mich auch sehr auf den Nachmittag heute. Ja, was haben wir vor? Diese äh, Hangouts wurden von Anna hauptsächlich in, ins Leben gerufen, als Ersatz für das Netzwerktreffen, was wir jetzt eigentlich im März ähm, geplant hatten. Das musste ja leider ähm, ausfallen, mussten wir leider streichen. Und ähm, ja, Anna hatte die Idee für diese Hangouts, um ähm, allen Beteiligten in im Netzwerk eine Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig und kontinuierlich zu aktuellen, ganz konkreten Themen einmal auszutauschen. Also ganz im Sinne von kollegialer Beratung oder wie jetzt, ähm, ja, als eine Session wie in einem Barcamp. Und das heißt, wie in einer Barcamp-Session lebt auch die, ähm, ja, lebt die Session von, äh, von euren Beiträgen. Das heißt also, wir sind sehr gespannt auf eure Beiträge und, äh, ja, hoffen, dass ihr euch auch rege heute beteiligt. Äh, zum Ablauf. Kai würde zunächst mit einem kurzen Impuls starten, ähm, zu seiner These, der Z steilen These, wie ich finde. Das war das Beste, was hätte passieren können. Schulschließung als Chance. Ähm, und diese These, äh, lädt geradezu, glaube ich, zu Widerspruch, zum Nachhaken, Nachfragen ein. Und dazu möchten wir euch einladen, auf jeden Fall. Auch gerne schon während seines Impulses, aber natürlich dann vor allem auch danach. Das könnt ihr gerne tun über den Chat, indem ihr da eure Anregungen, Anmerkungen, Ideen, Fragen eingebt oder indem ihr im Chat vermerkt, dass ihr euch gerne zu Wort melden möchtet, gerne per Audio oder Video. Ähm, damit das funktioniert und bevor jetzt die ersten Fragen, wo ist der Chat, ähm, muss ich euch alle zu Referenten ernennen und das werde ich jetzt schnell noch einmal machen. Bei einigen funktioniert es automatisch, bei anderen ähm, muss, müsst jetzt ihr erst nochmal zustimmen, dann könnt ihr nämlich auch den Chat benutzen und könnt auch jederzeit eure Kameras und euren Audio, da, äh, eure Mikrofone freischalten. Äh, ich würde aber bitten, dass, solange Kai jetzt spricht oder jemand anders, dass ihr grundsätzlich eure Mikrofone aushabt wegen der Rückkopplungen und der unangenehmen äh, Nebengeräusche. Aber das kennt ihr sicher aus den verschiedenen anderen Videokonferenzen, in denen wir jetzt wahrscheinlich auch alle regelmäßig mal sitzen. Genau, da ist schon Mike, hallo, das hat schon geklappt. Oh. <lacht> äh, da auch jetzt noch mal allerletzter Hinweis und der muss natürlich immer sein. Wir wollen das Hangout gerne äh, auch anderen äh, zugänglich machen. Wir möchten gerne, dass auch andere davon profitieren und möchten es daher aufzeichnen und anschließend auf der Webseite des Stifterbandes auf der Programmseite veröffentlichen. Wenn ihr also nicht möchtet, dass ihr gesehen werdet, dann lasst einfach eure Kameras aus. Und wenn ihr auch nicht möchtet, dass eure Namen zu sehen sind, dann benutzt einfach ein Pseudonym. Dann würde das auch nicht, dann seid ihr auch nicht zu erkennen. So, das wär's zu meiner Vorrede. Ähm, gibt es eurerseits noch Fragen zu den Funktionen, zum Chat? Hat ihr den Chat gefunden? In den mobilen Geräten müsste das äh, müsste, glaube ich, so kleine Männchen zu sehen sein. Ähm, ihr könnt auch gerne in die, wenn ihr den Chat nicht findet, unter Fragen, gekennzeichnet ähm, mit einem Fragezeichen, eure Anmerkungen sonst stellen. Ich habe den Chat gefunden. Das klingt schon mal gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass es bei allen geklappt hat und übergebe jetzt an Kai, den ich jetzt nochmal suchen muss, hier in meiner Liste und als Moderator einrichte, damit er jetzt seinen Bildschirm teilen kann. So, jetzt habe ich wieder geklickt, meinen Bildschirm übertragen. Also nochmal vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich meine, dass das alles mit der letzten Umfrage von von Anne zusammenhing und da durfte man ihr auch Rückmeldungen geben und irgendwann schrieb sie mich dann halt mal an mit dem Programm oder mit dem, was sie vorhat, diese Ersatzformate ähm, für unser Netzwerk treffen, das es ja leider erstmal nicht gibt oder was zumindest verschoben wird und ja, sie meinte dann halt, dass die eine Aussage, die sie gelesen hat, fand sie ganz spannend und ich fand die natürlich auch ganz spannend, als ich die geäußert habe, weil es äh, natürlich auch ein bisschen mutig war, das so zu schreiben, aber in der Tat äh, ganz pragmatisch betrachtet für uns als Projektgruppe hier an der Schule war das tatsächlich, also das mit dieser Corona-Krise und den Vorabschulschließungen, war das das Beste, was passieren konnte. Weil es so richtig voranging, weil plötzlich äh, sich alles verändert hat in der Schule. Und das ist so ein Punkt, den ich gleich nochmal darstellen will, wie, wie wir das erlebt haben hier. Nikolai Branik kann leider nicht dabei sein. Der ist äh, beschäftigt aktuell, deswegen mache ich das jetzt allein. Ansonsten sind wir zwei Personen hier an der. Beruflichen, Schule, Fahrzeugtechnik und ja quasi die Projektverantwortlichen für die ganze Sache. Und für uns ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Ja und ähm, Ziel ist es natürlich in den Austausch zu gehen und dann auch von eurer Seite ganz viel zu erfahren, wie ihr das wahrgenommen habt und vor allen Dingen, was wir aus dieser, ich nenne es Chance, machen können und äh, insbesondere auch machen müssen für die Zeit, wenn es dann mal wieder normal wird und alle an den Schulen sind und wir den in Anführungsstrichen, normalen Unterricht durchführen, was man aus diesen vielen Wochen jetzt eigentlich mitnehmen kann. Deswegen habe ich das nochmal aufgeschrieben hier, ja, das war das Beste, was hätte passieren können und das natürlich als große Chance für uns äh, mit Blick auf Digitalisierung im Kontext von Schule. Und das habe ich irgendwann auch mal geäußert in den letzten Wochen, ähm, weil so viele Verschwörungstheorien äh, ja, aktuell unterwegs sind, dass man hätte auch sagen können, das kam vom Bildungsministerium, damit in den Schulen endlich mal was passiert hat man sie erstmal dicht gemacht und das alles mit dem Virus legitimiert. Aber das ist es natürlich nicht. Aber was sich für uns natürlich verändert hat, und das habe ich eben schon gesagt, dass sich das umkehrte von, wir sind seit Mai 2019 ja im Projekt und das Ganze fing relativ schleppend an, diese ganzen Prozesse. Man hat natürlich wie immer Veränderungen heißen Widerstände, das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja auch absolut okay. Und man ist dem Kollegium förmlich hinterhergelaufen. Und just im März 2020 hat sich das plötzlich geändert. Für einige Personen unserer Schule war das dann so ein 24-7-Einsatz, weil man nicht mehr hinterher lief, sondern das kehrte sich um. Man wurde verfolgt und kannst du nicht mal und ihr habt doch schon und ihr könnt doch. Und wie sieht es denn eigentlich aus? Funktioniert das denn auch? Und das hat sich in den letzten Wochen nicht verändert. Das wird ja immer mehr, dass die Arbeitszeit sich gern auch mal ein bisschen die Nacht verschiebt. Und das macht aber auch Spaß, weil man jetzt so ein bisschen die, die Früchte erntet, die man gesät hat. Und das passiert einfach ganz viel. Und auch eines unserer Ziele, die wir formuliert haben, diesen Kulturwandel in unserer Schule zu initiieren. Ich würde nicht sagen, dass das schon komplett stattfindet. Zumindest ist die, ist die Offenheit dieser so also vieler Dinge, die auch mit Digitalisierung zu tun haben, gewachsen. Und, und das sind natürlich große Chancen, die wir aber auch, und das haben wir gemerkt, einfangen müssen, dass da keine falschen Bilder entstehen. Und ja, das ist unter anderem dann auch ein Punkt, über den wir gleich noch reden wollen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, dass äh, das Thema Datenschutz beschäftigt uns natürlich auch. Rein zufällig bin ich und Nikolai auch in der AG Datenschutz äh, in unserem Projekt. Und da haben wir natürlich auch mitbekommen, zum einen, dass Datenschutz ja kein böses Thema ist, sondern dass es auch echt Spaß machen kann, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Dennoch hat es erstmal ganz viel ausgebremst und es bremst auch immer noch ganz viel aus, keine Frage. Und man muss es sensibel behandeln. Und dann gab es plötzlich die Zeit, dass es äh, im März dann hieß, okay, Datenschutz ist jetzt erstmal unwichtig. Äh, jetzt macht mal so gut, wie es geht. Und alles ist erlaubt und dadurch ist in den Schulen natürlich richtig was losgetreten worden. dass richtig was passiert, unter anderem auch diese ganze Microsoft-Geschichte. Und zwischenzeitlich hörte man auch mal, dass das KMK sich mit Google auseinandergesetzt hat. Also auch Begriffe, die man vorher gar nicht in den Mund nahm. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Und man fragt sich jetzt, wie das mit dem Einfangen überhaupt äh, wieder funktionieren soll. Und vielleicht ist da auf der Ebene auch ein Denken ja, passiert, was von Vorteil sein kann in Richtung Datenschutz. Ich will nicht sagen, dass die Lockeren gut sind, aber dass man vielleicht eine andere Herangehensweise finden muss für die Zukunft. Ja, und äh, bevor wir jetzt äh, gemeinsam starten und über den einen oder anderen Punkt noch mal reden und ich vielleicht auch noch mal ganz konkret sage, was bei uns in der Schule dann äh, passiert ist und was sich getan hat, gerne im Austausch auch mit euch, so eine kleine Frage oder haben wir so eine kleine Frage vorbereitet und die würde ich jetzt gerne mal starten und ja, dann macht ihr da mal kurz mit, dann blende ich die Ergebnisse ein und dann wissen wir ja schon, wer so denkt wie ich oder wie wir und wer das vielleicht ganz anders sieht. Also einmal ja, einmal nein. Dann bei den Fragen haben wir auch einmal nein und einmal ja. Mit der Einschränkung wenn wir hier den Aspekt Digitalisierung fokussieren und einmal nein, sehr provokativ, aber ich kann zumindest einen Innovationsschub bestätigen. Also ganz klar zu, dem, zu diesem einen ja oder nein bezieht sich auf Digitalisierung, keine Frage. Ansonsten für unsere, für uns selbst, für die, für die Kinder und Azubis, ist es natürlich das Soziale fehlt, keine Frage. Also es geht in dem Fall aus mit der Projektbrille, Digitalisierung und diesen Innovationen, mit dem Fokus haben wir das betrachtet oder habe ich das betrachtet und formuliert und alle anderen Dinge, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, hat natürlich auch mega Nachteile. Aber für diesen einen Schub, aus der Projektsicht ist in zwei Wochen mehr passiert als in dem Jahr davor. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze jetzt und ihr dürft erzählen. Ich werde antworten und auch berichten und wir gehen in den... In den Austausch, bis ich dann irgendwann, ich habe noch eine Folie vorbereitet, die kann ich vielleicht auch schon mal einblenden. Ihr könnt auch gerne jetzt äh, eure Kameras einblenden, wenn ihr möchtet. Dann wird das Ganze auch ein bisschen persönlich in der Diskussion. Ansonsten kann ich ja noch ein bisschen erzählen, wie wir als Schule vorbereitet waren auf den, auf den ganzen Fall. Nämlich so gut wie gar nicht, aber das ging wahrscheinlich einigen Schulen so dass es äh, nur wenige Klassen gab, die, also es ist ja in der Berufsschule immer noch ein bisschen anders, die kommen ja im Block, viele sind im Betrieb und die mussten halt erst auch mehr dahin und wir hatten halt, also es gab kaum Kommunikationsplattformen, die viele Kollegen haben die ersten Wochen damit zugebracht, Kontakt aufzubauen und äh, E-Mail-Adressen einzuholen, um, um mal voranzuschreiten, während die Klassen von mir schon, also die hatten alle ein Endgerät, Bring Your Own Device, war flächendeckend in drei Klassen. Wir haben mit verschiedenen Kommunikationsplattformen gearbeitet und für uns hat sich quasi nicht viel geändert. Und das war auch der, der große Vorteil, warum dann, oder der Punkt, warum so viele nachgefragt haben, wie wir das denn machen. Wir haben dann für die ganze Schule erstmal das schnellste, was ging, ein großes Padlet aufgelegt, damit die Kollegen ihre Azubis erreichen und versorgen können. Ja, und dann fing das halt so, so langsam an, äh, dass immer mehr Kollegen offener wurden für diese ganzen Sachen. Es gab aber auch die, die gesagt haben, wenn ich sie nicht erreiche, dann ist das halt so. Mit Digitalisierung mag ich mich nicht beschäftigen, aber das, das waren die Ausnahmen. Die, die gibt es ja dann auch überall. Ja, aber im Großen und Ganzen hat sich da ganz viel bewegt. Jetzt hatte ich vorhin wieder ein Meeting mit einem Kollegen, der also auch kurz vor der Pensionierung steht. Das hat ja nichts zu bedeuten, aber... Der will jetzt auch mit Microsoft Teams und seine Klassen erreichen und diese ganzen, ja, auch so kleine Prüfungen abnehmen und dies und das und jenes. Und das sind halt ganz viele Momente gewesen, mit denen ich vorher einfach nicht gerechnet hatte, wo es immer nur hieß, um Gottes Willen und ein Handy in der Schule, das ist alles grundlegend verboten. Und da passiert halt auf der Ebene, was die Offenheit angeht, zumindest ganz viel im Denken. Das andere ist natürlich, und das habe ich bei den Fragen, die wir gerne besprechen können, auch aufgeschrieben, was muss man eigentlich davon einfangen, dass halt dieses nur Verteilen von Arbeitsblättern noch kein digitaler Unterricht ist und dass man auch in die, ja, auf die 4Ks immer noch schauen muss und, und das Ganze irgendwann in Bahnen rücken, dass da auch ja, didaktische Konzepte dahinter liegen, wenn man solche Dinge weiter einsetzt. Und nicht nur diese Vorteile, dass vieles auch einfacher werden kann, dann in den Schulen hat und der ja und quasi eine Verschlechterung eintritt. ja Das kann natürlich auch passieren. Und da fragen wir uns auch in einem Netzwerk, was wir in Hamburg betreiben, natürlich, wie muss Schule das angehen, wenn die Normalität eintritt, um das einzufangen? Aber vielleicht fragt ihr euch das ja auch. Wir fragen uns das und äh, ich weiß es noch nicht, weil die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell rumschlagen, ist so alles am Laufen zu halten und zum Laufen zu bringen. Und in den letzten Wochen ganz klar diese Office 365 Geschichte. Würde nicht sein, dass ich da mittlerweile Profi bin, aber wir arbeiten auf Ebenen. Da hätte ich sonst eigentlich immer unseren Admin hingeschickt, aber das geht schneller, wenn man das selbst macht und mit dem Austausch. Ja, und die Möglichkeiten sind tatsächlich äh, ungeahnt, was uns Microsoft da äh, bietet, nicht nur mit Teams und den und anderen Produkten. Das ist unglaublich. Und das macht dann auch Spaß, wenn es funktioniert. Oder ist jemand dazugekommen? Ein Katrin. Aber ich höre dich auch nicht. Sag nochmal wieder was. Sorry, man musste sich erst unmuten. Jetzt. Genau. Magst du schon was sagen? Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, ich warte ja, dass irgendjemand was sagt, ansonsten Lehrer können ja Stunden erzählen und das wird aber dann irgendwann langweilig. Das stimmt. Ähm, ich habe bei der Umfrage Nein gesagt, einfach aus dem Grund, weil ich gerade, also natürlich diesen Innovationsschub, den sehe ich auch, aber was ich schwierig finde, ist, dass quasi ähm, die Arbeit, die wir irgendwie in den letzten Jahren geleistet haben von ich sag mal, da sinnvollen Digitalisierung, wenn man das so nennen möchte, die wird teilweise zunichte gemacht, gerade einfach dadurch, dass es so Knall auf Fall und Hauptsache digital. Ich hatte das in, ähm, in einem anderen äh, Call auch mit, mit Schulen und so und da sagte ein, ein Schulleiter, ähm, lieber schlecht digital, als gar nicht digital. Und das ja. ist so oftmals so das Mantra, was ich so mitkriege, so dieses auch wenn die, wenn die Hochschulen jetzt alle sagen, wir haben innerhalb von drei Tagen unsere Lehre umgestellt, ähm, mhm. dann denke ich mir immer, das kann nicht gut sein. Also das kann didaktisch kann das nichts Gutes sein, weil ich sehe das selber bei meiner Lehrveranstaltung, das dauert ewig. Und ne, auch Kai, was du sagst, die Prozesse, das dauert ewig. Und deshalb, so sehr ich den Innovationsschub begrüße, so sehr sehe ich doch, dass quasi dieses, wo ist Digitales wirklich ein Mehrwert und wo wird das jetzt quasi einfach alles in Zoom-Meetings übersetzt, weil es irgendwie am einfachsten und am schnellsten geht. Das finde ich wahnsinnig gefährlich. Das ist das eine. Und der andere Punkt, warum ich Nein gesagt habe, ist, dass dadurch, wie es gerade an vielen Stellen gehandhabt wird, und es gibt natürlich auch viele Leute, die sich wirklich intensiv mhm. ähm, damit auch auf eine sehr, sehr reflektierte und kritische Art beschäftigen, ist, dass das jetzt irgendwie gerade so eine Notlösung ist. Und das, wo wir immer gesagt haben, ähm, wir leben in einer digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt und wir müssen einfach diese Kompetenzen aufbauen und Schülerinnen und Schüler müssen entsprechende Kompetenzen erwerben, das, das ist nicht mehr Fokus, sondern es ist jetzt gerade, wir können uns nicht sehen und das, was wir haben, ist digital. Und meine Sorge ist, dass es immer diese Notlösung bleibt, dass es nicht gesagt wird, das ist was Gutes in sich, oder das kann einen guten Mehrwert bieten, sondern es ist immer das, was wir machen, wenn das Ordentliche der Präsenz nicht geht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Ich will mich jetzt aber auch nicht dazwischen schieben, denn äh, Karl hat sich ja auch mit ins Bild gebracht. Vermutlich würdest du direkt was dazu sagen. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Hervorragend ja. gut. Äh, wunderbar. Also ich bin ja auch in der Lehre an der, der Universität tätig, jetzt nicht aus der Schule und ich sehe das äh, ganz ähnlich wie an kathrin ähm, ganz ähnlich kritisch, dass äh, man nicht in drei Tagen digitalisieren kann, dass das aber das ist, was ich auch oft beobachte und dass die Zeit, die wir reinstecken, in die, Digitali in die gute Digitalisierung von Lehre einfach auch nicht gewürdigt wird, Hinzu hinzukommt, ähm, dass die Studierenden ähm, oftmals bei uns auch sich scheinbar darauf ausruhen auf diesen digitalen ähm, Wegen, Lehre zu machen. Man ist ja nicht physisch anwesend. Ne? Man hat weniger Druck in Anführungsstrichen, eine Aufgabe zu erledigen, wenn man den Dozenten nicht sieht und die Aufgabe nicht äh, persönlich übermittelt wurde. Ähm, und wir haben ähm, ehrlich Sorge, dass das, ja, dass das, was wir jetzt digital machen, dass es dann irgendwann heißt, äh, das hat ja jetzt so funktioniert ganz gut, äh, jetzt macht das mal weiter so, ähm, und baut das mal noch ein bisschen aus. Der Segen war in unseren eigenen Stühlen, habe ich so immer dem habe ich so ein bisschen den Eindruck langsam. Ja, also da, da kann ich zu so sagen, die, die Angst hatten einige meiner Kolleginnen, äh, meine Kollegen und Kolleginnen hier in der Schule auch, aber schon bevor das Ganze anfing, dass die Digitalisierung irgendwann dazu führt, dass unsere Schüler nur noch Videos gucken und irgendwelche Online-Tests bearbeiten und, ähm, ja, ich hoffe mal nicht, dass das so kommt. Wir wissen ja alle, dass die diese Interaktion und das Soziale ein ganz großer Punkt ist und dass wir als Dozenten und Lehrer natürlich einen großen Einfluss haben, wie, wie diese Prozesse ablaufen und dass eine Beziehungsebene eine große Rolle spielt. Und das bekomme ich über solche Medien natürlich schwierig transportiert. Das Ganze ist auch ein Stück weit Notlösung, ganz klar. Wir befinden uns in dem Referenzrahmen und das merken wir jetzt einmal mehr hier an Schule, dass Wir haben Prüfungen, es gibt feste Zeiträume, in denen irgendwas ablaufen muss. Und wenn in der letzten Woche oder vor zwei Wochen kam, glaube die behördliche Information, dass wir jetzt doch Noten machen müssen, dass es regulär Zeugnisse gibt, dass Prüfungstermine, mal werden sie verschoben, mal nicht. Und die Auszubildenden müssen dann irgendwann in den Prüfungssystem. Wir wissen, alle Prüfungen lassen sich noch schwerer so eben mal kurz verändern. Das heißt, alle Kollegen wissen, diese Notlösung muss heißen, das, was ich sonst im Unterricht gemacht hätte, muss ich den Azubis irgendwie, und ich spreche jetzt nur mal von Azubis in unserer Schule, zur Verfügung stellen, dass das dennoch alles irgendwie klappt. Das heißt, da, da laufen so viele Dinge zusammen, dass, das, äh, dass ich so viele Seiten verstehen kann, wie das aktuell läuft. Und ich erlebe aber auch auf der anderen Seite, und jetzt muss ich wieder von einem Beispiel von meinen Klassen reden, dass ähm, Was ich noch vor einem halben Jahr versucht habe, dass sich Lerngruppen finden, die, also wenn die jetzt zehn Kilometer auseinander wohnen, dann ist es für Auszubildende manchmal schwierig, irgendwelche Projekte zu bewältigen und mal zusammenzuarbeiten vernünftig. Und äh, Birgit hat das eben erlebt, dass ich zwei Minuten, bevor wir angefangen haben, über Teams von, von einer Gruppe von zwölf Schülern angeklingelt wurde, noch mal, ob ich nochmal bitte in den Raum dazukommen könnte, weil sie gerade ein Projekt bearbeiten und müssen äh, in einem Fahrzeug was nachrüsten, in einem Stromlaufplan sind, feuern ihren Grenzen, tauschen sich da aus, spiegeln Bildschirme, all das, was ich mir in den Wochen und Monaten davor gewünscht habe, das, das passiert jetzt. Und das schaffe ich irgendwie auf diesem Weg und natürlich mit der Chance, sie dürfen sich anders nicht sehen ja, entstehen solche Dinge und ich bin mir sicher, dass sie das mitnehmen werden. Das heißt, wenn es irgendwann wieder normal läuft, werden, wird diese Gruppe in der Lage sein, zu sagen, Mensch, lass uns Nachmittag bei Teams oder wo auch immer treffen. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Wir wissen jetzt, wie man eine E-Mail schreibt. Wir wissen, wie dies und das und jenes. Und ja, und das war natürlich ein Stück weit eine Chance auch auf dieser Ebene. Und, und das passiert tatsächlich. Das genieße ich gerade. Und mit Blick aus der Lehre und auch, äh, was du eben, Karl, was du angesprochen hast, dass man sich in den Präsenzunterricht, und den haben wir auch, zuschalten kann. Und ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen, ob die Essen kochen oder wieder schlafen und sich dann 12 Uhr wieder auslocken. Das merkt man dann erst äh, in den Überprüfungen oder Fachgesprächen, die dann stattfinden, wer dann wann nun wirklich dabei war oder nur seinen Monitor anhatte. Aber Ann-Kathrin hat sich gemeldet, habe ich gesehen. Ja, ich hatte mich, also weil du gerade sagtest, du glaubst, dass das bei deinen Lerngruppen auch nachhaltig einen Effekt haben wird. Da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Also auch das, was gerade, was Claudia gerade im Chat geschrieben hat, dass natürlich es, es Schulen auch gibt und auch Hochschulen, die fangen gerade an und wollen das dann weitermachen. Aber was ich, ich frage mich, ob das wirklich ist, etwas ist, worauf wir uns verlassen können. Einfach weil wir ja alle merken, wie aufwendig und wie anstrengend das ist. Ich meine, die meisten wussten das schon vorher, aber jetzt beschäftigen sich mehr damit und stellen fest, hm, das ist ja vielleicht doch gar nicht so einfach. Ähm, mhm. Und wenn wir uns wieder alle sehen und quasi ähm, Aufgaben und Aktivitäten, die jetzt gerade wegfallen, einfach weil man sich nicht sehen darf, wenn die wieder dazukommen, dann frage ich mich, wie groß noch die Motivation ist, ähm, Energie in so didaktisch sinnvolle Lehr-Lern-Szenarien zu stecken, die irgendwas mit digital zu tun haben. Und ähm, mein Gefühl ist gerade, dass das auch damit zusammenhängt, wie lange das jetzt dauert. Also je normaler das wird und je länger wir jetzt in dieser Situation sind, desto mehr, glaube ich, wird es auch nachhaltige Effekte geben, ohne da jetzt sagen zu können, das ist eine Zeitspanne, wo so. wir machen das sechs Monate und dann ist es normal geworden. Aber ich glaube, das ist nicht ein normaler Schluss, dass nur weil es jetzt funktioniert, es dann später auch funktioniert, weil das eben im Kopf die Notlösung ist. So Und nicht dieses es hat wirklich, das ist eine Chance für uns, für eine gesamte Weiterentwicklung des Bildungssystems. Ja, also aus der Einsicht Sicht äh, stimme ich dir da voll zu. Aus Sicht meiner Schüler, die, ich glaube, die sehen das nicht als Notlösung, aktuell. Für, für uns Lehrer wahrscheinlich schon. Da, da hast du den Fokus, da muss irgendwas passieren und das geht jetzt auf dem Weg und für viele funktioniert es vielleicht auch irgendwie. Da ist das die Notlösung, aber tja, ist es für die anderen auch die Notlösung? Den Eindruck habe ich aktuell nicht. Eher so die Hoffnung, dass dass die tatsächlich Dinge mitnehmen für, also eine Kompetenz, zusammenzuarbeiten, auch wenn man sich nicht sehen kann, Projekte zu bewältigen, zusammenzuarbeiten und die Chancen zu nutzen, die es einfach gibt. Aber ist das mein Eindruck, oder ist das das, was die Studierenden denken? Ja, das, oder ist die mein, auch? das ist, glaube ich, mein Eindruck gewonnen aus meiner Wahrnehmung, die ich aktuell sehr intensiv Mache. Ähm, vielleicht noch mein Eindruck, ich, ich gehe mal davon aus, dass auch im nächsten Schuljahr Präsenzunterricht nicht unbedingt die Regel sein wird. Also dass es immer noch eine Kombination aus Präsenz und, und äh, Distanzlernen geben wird. Und ähm, ist daher, aber die Rahmenbedingungen sie stehen ja immer noch nicht fest. Das heißt also, ähm, wie wäre denn jetzt in der aktuellen Situation? Also wenn wir jetzt im, äh, wenn im Sommer dann ja das ähm, die Aufgabe steht, Blended-Learning-Konzepte zu entwickeln. Aber man weiß bis jetzt noch nicht genau, wird es wirklich so sein oder nicht. Was bleibt dann anderes übrig, als jetzt mit schnellen Notlösungen zu kommen, wenn jetzt die Rahmenbedingungen auch noch nicht so richtig klar sind? Also ich glaube, wir haben keine keine andere Chance, als das zu verbessern, was jetzt läuft oder beziehungsweise erstmal weiter aufzubauen. Denn von den Dingen, über die ich gerade spreche, das sind an unserer Schule sind das vielleicht 10 Prozent. Ich habe ich weiß, dass viele, also nicht viel Kontakt zu ihren Schülern haben und das, also bis das alles steht, dann ist auch das komplette Jahr um, da bin ich mir ganz sicher und das sind halt Punkte wie die Offenheit, ich mache das nicht, bis hin zu, es ist schwierig umzusetzen und alle müssen das lernen und ganz ehrlich, mit meiner großen Affinität zu den ganzen Sachen, Ich manchmal komme ich an meine Grenzen. Wenn es eine Zwei-Faktor-Autorisierung bei Microsoft gibt und ein Schüler kriegt das absolut nicht hin, dann gehen da mal eben auch zwei Stunden weg, bis ich den über Fernwartung plötzlich soweit habe, dass der an Teams mitmachen kann. Und wenn ich dann denke, okay, das war für mich jetzt schon grenzwertig, was machen die anderen Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht werfen wir nochmal einen kurzen Blick in den Chat. Ähm, da haben sich Teilnehmende gemeldet, die... Leider sich nicht, wo das Mikro streikt. An Marianne hat geschrieben, wir haben im Tandem zuletzt die Veränderungen im Kontext von Flipped Classroom besprochen und dabei festgestellt, dass es eben darum geht, ein Stück weit Kontrolle loszulassen. Das fällt allen Beteiligten, Lehrenden und Lernenden derzeit noch schwer. Es ist sicher ein Entwicklungsprozess und es braucht Zeit. Und Claudia hat an dich gerichtet, Kai, geschrieben: Gab es denn an eurer Schule Beratungen, Diskussionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen? Die, wie man in der präsenzfreien Zeit das gemeinsame Arbeiten mit digitalen Medien ausgestalten könnte? Also welche Medien nutzen, wie vorgehen, welche gemeinsamen Regeln aufstellen? Ähm, ja, aber nicht strukturiert. Das ist eher auf dem Weg, okay, ich kann das ja mal für die Videokonferenzen ein Stück weit aufdröseln, dass wir dann natürlich irgendwann mit der ersten schnellsten Plattform angefangen haben, die einfach war, das war Jitsi, kennt vielleicht auch der ein oder andere, dann war Jitsi, über einen Link zu verschicken, ziemlich gut erreichbar für alle, also das, das ging ganz gut. Hatte den Nachteil, dass am Anfang der Corona-Zeit natürlich totale Überlastung war. Tagsüber fast unmöglich, abends ging es ganz gut. Dann stieg das alles auf Zoom um und dann ging es mit Zoom weiter und man kam dann auch an sein Limit, beziehungsweise hat irgendwann auch festgestellt und gelesen, dass es vom Datenschutz her, ja, dann kann man es auch gleich in die ganze Welt posten, so ungefähr, dann sind da wieder viele abgesprungen. Und ja, dann hat die Behörde irgendwann nach mehreren Wochen mal ein Tool auf den Markt geworfen, was funktioniert, was aber natürlich wieder sehr umständlich war. Ich glaube, das war WebEx, was sie jetzt nutzen dürfen. Und ja, mittlerweile ist es Microsoft, als wir unseren Tenanten dann endlich bekommen haben. Aber das steht und fällt jetzt mit dem Einpflegen von Klassen und Kollegen, um das aufzubauen. Und für die Videokonferenzen, um das nochmal abzurunden, gab es natürlich dann ganz schnell Empfehlungen, okay, wie macht man das eigentlich, alles stumm schalten, am besten zu zweit mit Moderation, allein äh, wird das unübersichtlich und so weiter und so fort, bis man die ganzen Tipps und Tricks hatte, auch zu wissen, dass die Schüler sich gegenseitig rauswerfen können und stumm und schalten und laut. Dass man da ein System fand, und dann haben wir die Kollegen schon beraten. Und da gab es ja auch von mehreren Seiten äh, Informationen, äh, von der Universität über Twitter und an allen möglichen Stellen hatte man so Leitfäden für diese Konferenzen. Das haben wir schon ins Kollegium getragen, ja. Zumindest die, die man erreichen konnte. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet mhm. ist, aber das eine Beispiel. Und Diskussionen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen, also dass ihr die Schüler da noch mehr eingebunden habt, Schülerinnen und Schüler? Also in dem Prozess, wie die arbeiten wollen, haben wir sie nicht eingebunden weil wir erst, im ersten Schritt erstmal froh waren, dass wir sie überhaupt einbinden können. Und ähm, die Klasse, die ich jetzt gerade da habe, die hat ihre, ihren ersten regulären Zwei-Wochen-Block mit einem bestehenden System am Freitag hinter sich und die werden evaluiert. Also die bekommen eine Abfrage über den ganzen Prozess, dann könnte ich auch was dazu sagen, aber dadurch, dass die halt immer zwei Wochen da sind und zwei Wochen weg, ist halt jetzt die Gruppe am Anfang der Corona-Zeit da gewesen und jetzt das erste Mal zwei Wochen in dem bestehenden System. Das heißt, danach können wir mit denen ins Gespräch gehen und sagen, okay, was fandet ihr eigentlich daran gut? Was war schlecht? Was hat euch geholfen? Was sollten wir vielleicht ändern? Das kann jetzt das erste Mal laufen. Vorher war es leider noch nicht sinnvoll. Aber jetzt können sich ja alle mitreden und das machen wir auch. Falls das gemeint ist mit der Diskussion. Ja, die, ja ich denke schon. Ah, ja, genau. Claudia hat hier gerade geantwortet. Mir geht es eher um die auch die Aushandlungsprozesse zwischen den Lehrkräften und Schülerinnen dahingehend eine neue Kultur zu etablieren, hat vermutlich ein großes Potenzial für die Nach-Corona-Zeit. Okay, ja, da kann ich auch was zu sagen. Und zwar direkt aus dem Projekt heraus haben wir im großen Stil angefangen, das Kollegium zu befragen, also mit einer Kollegiumsbefragung, auch vor Corona, während und nach Corona, wie sie den Prozess wahrnehmen und das natürlich auch mit Blick auf die Lehr- Prozesse und äh, Medien, die sie einsetzen, da haben wir mit, unserer, mit unserem Partner der TUHH zusammengearbeitet. Die haben da unseren, ja, diesen Fragebogen quasi erstellt und das Kollegium wurde befragt. Und im nächsten Schritt, und das wird wahrscheinlich in nächste Woche, naja, diese Woche vielleicht nicht mehr, aber nächste Woche veröffentlicht, dann werden die Schüler auch befragt. Also, das ist der zweite Schritt, um halt aus diesen Erfahrungen auch lernen zu können und was daraus ziehen zu können. Also, es sind zwei große Befragungen die dann auch von der TUHH ausgewertet werden und so uns ans Kollegium zurückgespiegelt. Und das ist dann aber aus dem Projekt heraus. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was da passiert. An-Kathrin? Ja. Okay, weil du auch gerade das mit den Befragungen angesprochen hast. Also was ähm, wir zum Beispiel, was ich in meiner Lehre auch gemacht habe, wir haben auch die Studierenden befragt, erstmal gesagt, wie ist denn eure Lernsituation gerade? Also habt ihr überhaupt einen Ort zum Lernen? Welche Technik steht euch zur Verfügung? All also solche Fragen ähm, ich weiß nicht, ob das in der Schule, wie das in der Schule ist, aber in der Hochschule wird einfach irgendwie vorausgesetzt, dass jeder das alles hat. Und auch so, das fängt schon an. Und ich meine, das merken wir ja auch jetzt mit, ne, hat man eine Kamera, hat man ein Mikro, hat man eine stabile Internetverbindung. Ähm, all solche ja. Sachen, das finde ich so schwierig. Und das meinte ich auch mit diesem sinnvollen Umgang, weil es wird irgendwie, es gibt diese ganzen Zoom-Konferenzen und der Veranstaltung ist irgendwie alles über Zoom. Uns wird halt nicht so richtig oder nicht immer bedacht, ob die Lernenden auch das, das nötige Equipment und die nötige Voraussetzung haben, selbst wenn sie irgendwie technisch super ausgestattet sind. Also wir haben Studierende irgendwie, die sind, die wohnen zu Hause irgendwie mit fünf Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Da brauchst du gar nicht versuchen, dich irgendwo eine ruhige Ecke zu finden. Und das sind so Fragen, wo ich so denke, das, das wird halt nicht, nicht berücksichtigt. Und das, das finde ich so, so schade. Und das ist dieses wo es auch um die Aushandlungsprozesse Deshalb finde ich das so spannend. Ähm, die, die Lehrenden, und das ist ja egal, ob das ein Lehrer in der Schule oder ein Dozierender an der Hochschule ist, der sagt dann, boom, ist es. Mir ist egal, ob ihr das könnt, ob ihr damit umgehen könnt, ob, ob, ihr das, ob das für euch funktioniert, wir machen das so. Ähm, und ich, so wirklich diese Aushandlungsprozesse, wie wollen wir das jetzt gemeinsam machen? Ähm, das wäre halt schön, wenn das mehr kommt, was natürlich aufgrund der kurzfristigen Zeit irgendwie schwierig wäre. Aber ne, jetzt haben wir ja die Chance, weil wir wissen ja, ich meine, das nächste Semester oder auch das nächste Schuljahr, das wird auch nicht voll in Präsenz stattfinden. Aber ich weiß nicht, ob jetzt wirklich so ein Umsprung kommt, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt erstmal aufgesetzt. Besser schlecht als recht, aber irgendwie steht da irgendwas. Und jetzt nutzen wir die Zeit irgendwie über den Sommer und entwickeln mal gute Sachen, sodass wir dann irgendwie nach dem Sommer neu und sinnvoll starten können. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu pessimistisch, aber... Ähm, ich weiß es nicht, ich bin da irgendwie skeptisch, dass wirklich diese Aushandlungsprozesse da so stattfinden, wie sie könnten. Ich würde darauf gerne direkt reagieren. Ich glaube, dass ähm, wir uns jetzt in einem Prozess bewegen, wo wir natürlich jetzt einen gewissen Druck haben, zu reagieren. Und das gilt, glaube ich, sowohl für Schule als auch für Hochschule gleichermaßen. Das sind sehr ähnliche Entwicklungen gerade äh, oder auch äh, Diskussionen im Moment. Und ich glaube, dass man zwar jetzt einen Druck hat und gewisse schnelle Lösungen irgendwie basteln muss, aber das ähm, verhindert ja nicht, dass man sich da noch weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass es gut ist, dass man jetzt initial äh, daran musste. Und wir haben zum Beispiel auch, also ich habe deswegen dieses Flip Classroom eingebracht, weil wir hatten das bei uns in der Lehre, wollten wir das machen. Schon letztes Jahr hatten wir das überlegt, dass wir ein Modul so umgestalten. Dann haben wir gesagt, ach, damit warten wir jetzt erstmal noch, weil das ist ja jetzt schon wieder irgendwie, wie das so ist. Die Semester, die rauschen so durch. Ja, und jetzt haben wir das dann tatsächlich so gemacht und umgedreht und wirklich äh, dann halt versucht mit Erklärvideos und so weiter. Und das ist auch schon so zu, einer, zu einem Punkt, wo wir sagen, das ist schon gut, aber da ist natürlich immer noch Verwässerungspotenzial. Und das ist ja die Hoffnung, dass man die erste Hürde genommen hat und darauf aufbauend jetzt einfach ähm, auch die Erfahrung mitnehmen kann und in die nächsten Semester oder Schuljahre oder wie auch immer. Und was ich total spannend finde, ist tatsächlich, dass die Beteiligten einfach an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen ihre äh, Denkmuster vielleicht auch im Kopf so ein bisschen anpassen müssen, weil man muss wirklich ein Stück weit Kontrolle, deswegen habe ich das so in den Chat geschrieben, abgeben, und zwar insofern, dass man teilweise gar nicht so mitkriegt. Passiert da jetzt was? Arbeiten die? Und das ist schon gewöhnungsbedürftig für alle Beteiligten. Also das ist, ähm, aber es ist auch eine große Chance. Also wir haben jetzt für uns festgestellt, dass ähm, letztlich äh, da ähm, wirklich gut was entsteht, weil man einfach, aber es ist ein anderes Lernen. Das ist das ist ein anderes Lernen und ich glaube, dass man da erstmal Jahre braucht, wenn man so einen gewissen Denkwechsel hat und einfach nicht mehr alles vorgesetzt, sondern wirklich sehr viel Eigeninitiativ und einfach einen anderen Zugang. Also dass man mehr Lernräume zum Beispiel schafft an der Stelle. Von daher glaube ich, es ist ein Impuls, es sind erste... Ähm, äh, es, de, die Eisenbahn ist auf der Strecke und da müssen wir weiter mitfahren sozusagen und mitgestalten im besten Fall. Ähm, dazu würde ich gleich reagieren, Marianne. Ja, gerne. <lacht> Also mein, mein Problem ist gar nicht so dieser Perspektivwechsel, ja, Studierenden ja. Äh, mehr, mehr Räume zu geben. Äh, ich gestalte meine digitale Lehre auch so, dass ich denen ganz viel im Moodle-Kurs äh, ganz viel Raum gebe, mhm. Video-Chat-Räume äh, eröffne, Etherpads äh, eröffne, wo sie eben sich selber auch einfach austauschen können mhm. erstmal ähm, Oder eben auch Aufgaben, die sie 14 Tage Zeit haben zu erledigen, dass sie dort einen Raum haben, wo sie sich austauschen können. Und dann machen die das schon. Mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht so mein Problem. Der große Unterschied bei uns im Vergleich zur Schule ist der, dass wir ziemlich, also noch festere Strukturen haben. Wir haben unsere Module, wir haben Prüfungsleistungen am Ende, wir haben mhm. Ziele und Inhalte, die wir erreichen müssen in einem halben Jahr oder also nicht mal ein halbes Jahr. 15 Wochen. Das ist in der Schule ein bisschen anders, würde ich sagen. Ne? Da, klar gibt es da auch Rahmenpläne und so weiter. Aber wie bewertet wird, ist letztendlich ziemlich offen. Also ich kann, ähm, wenn ich eben es nicht schaffe, meine Klassenarbeit zu schreiben, dann ist es eben so. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation. Ich kann aber nicht sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation, meine mündliche Prüfung am Ende des Moduls. Ähm, hm. Naja, da habt ihr jetzt alle mal bestanden. Das funktioniert halt nicht so ohne weiteres. Ich glaube, das ist eher so mein mein Punkt, an dem ich hadere, was diese Digitalität, digitale Semester auch angeht. Also ich glaube, dass es auch da zum Teil sehr stark mit den Standorten zusammenhängt. Also mhm, ähm, ja. zumindest bei uns ist es jetzt auch so, dass auch da gewisse ähm, Offenheiten geschaffen wurden. Ich glaube, das ist dann sehr Standort. Und tatsächlich... Ähm, man da auch mehr Möglichkeiten hat. Zumindest bei uns ist das jetzt so. Mhm. Ähm, aber klar, was so ist, dass man natürlich gewisse Inhalte durch. Aber das meine ich ja, dieses man will gewisse Inhalte durchbringen, heißt ja, man hat gewisse Lernziele, gewisse Inhalte. Und das ist genau das, was ich meine, wenn dann hinten nicht das rauskommt, was man im Vorfeld sozusagen wollte. Die Inhalte müssen am Ende aber in den Köpfen, sage ich jetzt mal sein. Mhm. Dann ist das ein Stück weit Kontrolle abgeben. Da sind aber vielleicht andere Prozesse gelaufen. Die unter Umständen, das ist ja, sind ja so andere Lernprozesse, die dann irgendwie stattfinden. Aber ich glaube, dass äh, es nicht so im klassischen Sinne ist, wir haben den Input und am Ende fragen wir es ab. Sondern das ist, ähm, sind andere Lernsystematiken äh, oder andere Dynamiken, die da laufen. Ähm, ich würde vielleicht mal auf die Frage von Claudia im Chat ähm, reagieren, die ja gefragt hat, ob. Äh, Lehramtsstudierende jetzt besser oder authentischer auf den Unterricht vorbereitet werden? Also ich sehe das bei meinen Lehramtsstudierenden schon. Also ich mache ein äh, Seminar zu Medienkompetenz, das bietet sich jetzt gerade auch äh, an, ähm, und habe da ähm, Lehramtsstudierende für ähm, Berufsschullehramt und aber auch ähm, Primar- und Sekundarstufe 1. Und die reflektieren jetzt schon ganz anders, also dass sie schon auch, auch sagen, okay, so, sie sind jetzt in der lernenden Situation und kriegen ganz viel mit und sehen auch, ähm, wie wild das manchmal sein kann, wenn irgendwie jeder sein eigenes äh, System nutzt und also was was man da schon merkt, unabhängig von, von dem Fachlichen, was wir da machen, dass die schon auch viel mitkriegen, wie kann es laufen, was finden wir gut, was, womit kann ich auch selber ähm, gut umgehen und die ähm, tauschen sich auch viel untereinander aus, das wirklich auch Sie merken, okay, nur weil ich zum Beispiel Video eine gute Form für mich ist, ist das für meine Kommilitonen vielleicht nicht so. Also, das glaube ich schon, dass die da auf jeden Fall sensibler dafür sind und auch, was ist guter Einsatz? Also, ich glaube, der, wie mache ich das? Also, so die, die, ich sag mal, die Aspekte der Mediendidaktik, die kommen jetzt nicht von alleine, aber so eine Sensibilisierung dafür, ähm, wie kann das eingesetzt werden, ähm, welche, welche Fragen stellen sich dabei, ich glaube, das findet schon statt und das ist für die Lernstudierenden das super. Okay, ich kann ja noch mal ganz kurz was zu dem einen Punkt sagen, was die, diese Abfragen angeht. Ich glaube, wir haben uns alle ein Stück weit Gedanken gemacht, was, also wer überhaupt in der Lage ist, aktuell zu arbeiten. Also nicht nur von den Kindern zu Hause, die plötzlich aus der Grundschule Informationen bekommen haben, die sie nicht nur gedruckt haben müssen, sondern auch plötzlich gab es das Padlet, und gab es dies und das und jenes und dann noch eine, eine Online-Plattform, wer das eigentlich alles umsetzen kann und wer nicht. Und in der Berufsschule gab es zusätzlich noch die Problematik, okay, wer darf denn eigentlich zu, her, zu Hause lernen und wer muss eigentlich in die, in die Firma, in den Betrieb und das war alles nicht geklärt und das waren so die Schwierigkeiten, die wir natürlich vor den Blogbeginn abfragen mussten, mit wem haben wir denn eigentlich ab Montag zu rechnen und mit wem können wir erst ab abends das, das Webinar oder diesen virtuellen Unterricht stattfinden lassen und so weiter und so fort. Und das wurde schon im Vorwege abgefragt. Vielleicht nicht an allen Stellen, aber das waren natürlich Voraussetzungen, über die wir uns Gedanken machen mussten. Und zusätzlich kann ich jetzt wieder von, von den drei Klassen sprechen, die von mir unterrichtet werden. Bei denen wusste ich halt, dass die einen Rechner haben und dass das funktioniert, weil wir es vorher schon genutzt haben. Aber das ist die Ausnahme. Und bei allen anderen hätte ich mich jetzt echt gefragt, okay, was mache ich denn jetzt außer warten oder... Irgendwen anrufen, keine Ahnung. Und so unterschiedlich ist das, glaube ich, noch eine ganze Weile. Auch nach den Sommerferien an Katrin. Genau, und dann, glaube ich, ist aber nicht jeder so, dass er so wie du überhaupt überlegt, haben die das oder haben die das nicht. Also ich, da ist ja schon ein Unterschied. Frage ich mich das, haben die, haben die, haben meine Lernenden irgendwie einen Laptop mit Kamera und Mikrofon oder haben sie es nicht? Da fängt es ja schon an. Frage ich mich das oder frage ich mich das nicht? Genau, aber wer initiiert diese Initiative, dass man sich das fragen muss? Also, dass man. Kann man das von jedem Kollegen oder von jedem Lehrer erwarten, dass er sich das fragt oder muss das an anderer Stelle? Muss Schulleitung sagen, so, ihr fragt nächste Woche erstmal ab, ihr macht dann das und ihr macht das. Das erlebe ich bei uns nicht, aber vielleicht sind das auch so Schritte, die man irgendwann klären muss, falls das wieder passiert oder falls das weitergeht. Eine Frage war noch im Chat äh, zu der Evaluation. Äh, Claudia fragte, ob ihr die <lacht> Ergebnisse teilt, mindestens im Netzwerk. Ist also wir wollen. Ich glaube, wir wollen nicht nur die Ergebnisse teilen, sondern auch diese, diese Umfragen, wenn das dann alles funktioniert, ähm, zugänglich machen, dass man die Fragebögen nicht an vielen Stellen in Deutschland ja. entwickelt, sondern auf Dinge zurückgreifen kann. An Kathrin, oder? Ja, die Umfrage für die Lehrkräfte ist auch im Netzwerk. So. Genau, die ist schon da. Für die Schülerinnen und okay. Schüler die Befragung noch nicht. Und der ja. dritte Punkt und das vielleicht nochmal, also Berufsbildende sind jetzt nicht so viele im Netzwerk, aber es gibt welche aus äh, Paderborn. Ja. Dieses Berufskolleg, äh, könnte ganz spannend sein für die Betriebe, also dass wir auch die Lernort-Kooperation natürlich befragen wollen, um die dritte Position mit einzubeziehen. Wie sieht es denn eigentlich bei den Betrieben aus? Was hat sich für die verändert? Wie haben die das wahrgenommen, diesen ganzen Prozess? Da hatten wir zum Glück nämlich im, im Vorwege, zumindest für den Kfz-Bereich, auch einige Abfragen. Und ja, da, da kam mal so gar nichts. Da hat Digitalisierung überhaupt keinen Einfluss und also das gibt es da einfach noch nicht, dieses Stichwort, dass sich da irgendwas verändert im Beruf oder im Lernen und ich glaube, an der Stelle ist auch einiges passiert, zumindest äh, aus den Gesprächen mit den Betrieben, die ich jetzt regelmäßig führe, damit sie ihre Azubis endlich auf Arbeit schicken, äh, in die Schule, in Anführungsstrichen, oder das ermöglichen und da merkt man schon, dass auch die sich jetzt damit auseinandersetzen. Okay, was geht, was müssen wir ermöglichen, wie sieht das aus? Dann machen sich alle Gedanken. Aber das hat zwar jetzt noch nichts mit dem Beruf zu tun, da verändert sich auch ganz viel, aber zumindest auf der Ebene Ausbildung. Ich weiß gar nicht, wie spät ist das eigentlich? Haben wir schon ziemlich ne? lange gesprochen. Wow. Genau. Wir nähern uns schon dem Ende. Äh, mhm. Gibt es aber noch Wortmeldungen? Äh, sieht nicht so aus. Erstmal nicht. Ich wünsche mir nur, dass wir an die, über diesen Punkt ich weiß noch nicht, auf welcher Ebene, aber es wird hier im Netzwerk auch stattfinden, reden, was nehmen wir davon mit, also mal konkret festhalten, Wo, auf was müssen wir aufpassen, wenn mhm. es wieder realität wird, weil das, das, das kann ich zwar schon denken, was da passieren wird, aber so richtig äh, greifbar ist das Ganze noch nicht, auf welchen Ebenen da was passieren wird, sei es auf Datenschutzebene oder nur weil ich meine Arbeitsblätter digital verschickt habe, ist das digitale Unterricht, wie man solche Dinge wieder einfängt, von den Kollegen, die sich gerade freuen, digital unterwegs zu sein und Dabei verschicken Sie nur E-Mails. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es da im Netzwerk auch jetzt in verschiedenen Formaten da nochmal die Möglichkeit gibt, äh, das Thema aufzunehmen. Dann bin ich mir sicher. Und ähm, spätestens, wenn Anne sich dieses, das Video von dem Hangout heute anguckt, wird sie sich dann auch sofort Gedanken machen, wie sie das ins Programm mit integriert, so wie ich sie kenne. Dann ist sie auch wieder gesund. Dann ist sie auch wieder gesund. Genau. Drücken die Daumen, dass es bald wieder passiert. Ja. So, dann würde ich kurz nochmal die Gelegenheit nutzen und auf die nächsten äh, auf die nächsten Hangouts hinweisen. Nächste Woche schon am, äh, am Dienstag ist es glaube ich der 19. Ähm, wird Julian von der PageMaker-Initiative eins gestalten. Ja und dann geht es Schlag auf Schlag. Also, ihr seid herzlich eingeladen, ähm, dann wieder mit dabei zu sein. Ansonsten kommen natürlich die Einladungen zu den einzelnen Hangouts wieder über Basecamp, äh, wahrscheinlich dann auch per Mail, ähm, müssen wir schauen. Gut, dann vielen Dank an alle, die heute da waren. Erstmal natürlich vor allem Danke an dich, Kai, für den, für den Input, die, yeah. diese Kontroverse und vielen Dank an die Diskussionsteilnehmer. Die, habe ich gesehen habe, heute hauptsächlich aus, aus dem Hochschulbereich kam. Ähm, weniger aus den, aus den Schulen, aber äh, ich fand es trotzdem spannend. Ja, dann die, äh, die, die Aufzeichnung werden wir jetzt veröffentlichen, äh, wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Das heißt, ihr könnt ja auch nochmal nachschauen. Und mhm. äh, ja, dann bleibt mir jetzt noch allen einen schönen Nachmittag zu wünschen. Wir sind, glaube ich, ziemlich genau. Punkt gelandet auf 17 Uhr. Dann, ja, einen schönen Nachmittag und viele Grüße noch an alle. Danke. Tschüss. Tschüss.